grüße euch, Paraguay Live, ich bin der Pet und herzliche Grüße wie immer aus Paraguay. Das heutige Thema kommt sofort. Das heutige Thema, vielleicht etwas überraschend, eine Blinküberwachungskamera. Ihr habt mich auch gefragt kannst du doch gewisse Sachen empfehlen. Ja klar, kann ich zwar nicht persönlich, aber schon Kunden von uns haben diese Kamera eben ja benutzt. Also eine tolle kabellose Überwachungskamera. Die Beschreibung folgt danach und der Link, Kauflink und der Beratungslink findet ihr natürlich unter in der Beschreibung. Also schaut euch die Kamera bitte genau an. Na, hat euch gefallen? Ich denke, also solche Sachen kann man auf jeden Fall aus Deutschland mitbringen. Und letztendlich, egal ob ihr nach Paraguay auswandert oder auch nicht, solche Kamera könnt ihr auf jeden Fall bei sich zu Hause auch nutzen. Also ich finde, es ist eine klasse Sache und vor allem interessant. Deutschland sind die Sachen nicht so teuer und ich bin, ach die Meinung, qualitativ doch etwas besser als hier. Von daher, wie gesagt, den Link, den Kauflink, findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Da geht ihr direkt zum Amazon. Okay, also falls ihr noch Fragen habt, diesbezüglich gerne anrufen. Die Kontaktdaten, die sind natürlich unten in der Beschreibung und wenn ihr das gut empfindet, diese Empfehlungen von mir bzw. von unseren Kunden, likes nach oben, die Kommentare natürlich benutzen und links gebe ich weitere empfehlenswerte Videos von unserem Kanal. Teil das Video, nicht vergessen, abonnieren, falls noch nicht getan und wir sehen uns im nächsten Video. mag's gut! Mit dieser Überwachungskamera kann euch nichts passieren. Bis dann. Ciao.